Go! Ja, warte. Scheiße, ich suche gerade was. Ja, für den Arsch ich die Aufnahme kann. hat gestartet. Willkommen Hallo. zu Spacko. Let's Play Terraria mit dem Mr. Chaos, das ist bin ich, und hier der Jerome! So, Oder aka Mr. Anime Tech. Der nichts Boah. macht! Ja Alter, ich hatte gerade. Guck mal, ne? ist hier <lacht> So, ich benutze jetzt vier Pflaster im Gegensatz als äh, als Ersatz für. Ähm, äh, verstehst du? Als Ersatz für Tesa oder sowas. Tesa, ja. Um das hast das du kein Rollladen? Ist. LOL, da ist ein Eichhörnchen, das zu Stein wird. Alter, was denn das, das Ich hatte mal einen Rollladen, aber der war krass kaputt. Also, hier, ähm, ja, das ist... Hat sich irgendwie nochmal ein bisschen verändert, muss man ganz ehrlich sagen ja. hier. Äh, Hä? Halt. Ja, hier, ähm, die Welt, und nicht mehr, also... Ja, ah, die na, na. haben sich ein bisschen. Also auch von den Monstern. Obwohl wir ja schon auf der 1.7 gespielt haben, ein bisschen ist es doch noch anders. Schon anders. Ja. Fabian hat ja. wieder Hallos. wieder Hallos. Vielleicht wir ja oh, oder so Das sind auch vor so Hasen. Oh. Ja, Hasen ganz neu. Ja, okay, das erste klebt schon mal. Ach ja. Team Blue. Ja gleich. Mal, machen wir wieder so ein so ein cooles Swaghaus. Swaghaus? So mit mit Ding und so. Hier. Ja. Mit äh. Verstehst du? Schon? Nein. Doch, du weißt, was ich meine. Nein. Weil ich weiß. Alter. Das, Will ist, auch mit. das ist ein Slime mit einer Hasenmaske auf. Das ist ein Assi. Der versucht sich als. Alter, hier sind voll viele Alter, die ganzen Slimes wollen sich als Hasen tarnen. Die Asi sind. Boah, die. Alter, ich muss mal kurz das Headset abnehmen. Ja und da ist der Rome äh, schon weg. Eiskalt hat er uns verlassen. Mein Gott, wie lange dauert es hier mit diesem Scheißbaum Arsch Bunny. Ah doch, das ist ein Bunny, der sich als Slime vergleicht. What the fuck, warum? Oh nein. Ich jetzt Alter, ich hab auf dem Negativ. Ah, oh, fuck you. Stirb. Oh, stirb! Dieses Schwert ist scheiße! So... Ich hoffe mal, dass der Jerome gleich wiederkommt. Meine Fresse. Professionalität wieder hier. So! Und warum warst du jetzt weg? Ah, Mann, ey. Warte. Ja, und das mache ich dich jetzt machen mit diesem scheiß Fenster abkleben. Du ja nicht vorher machen können, oder? Nee, das geht nicht. Aha. Warum sind haben die alle hasen gemacht? Keine oh, Ahnung. Und die Hasen verkleiden sich als Slimes. Ah, vielleicht wegen Halloween oder so. Ich habe übrigens, äh, hier, Kupferschwert beschämend, ähm, minus 20% Schaden, minus 20% Rückstoß. Nein, ich habe ein dämonisches. So, jetzt sollen wir hier unser ausbauen hier. Ja, mach mal. Warum soll ich jetzt hier so mal machen? Ich muss hier nochmal ändern. Das soll Alter. Ja perfekt gedeckt sein. Ha? Mach mal Du kannst doch ja jetzt nicht hier dauernd irgendwie... ...abbrechen und irgendeine andere Scheiße machen. Du <lacht> siehst doch, wie ich das kann. So, und jetzt muss ich noch rankommen, um es zuzumachen. Ja, los. Oh, Fotze, ey. Entschuldigung. Also echt? Die armen... ...kleinen... ...kinder... ...die hier... vielleicht zugucken. Was? Ja, die Kinder, die, die Zuko-Kinder. Deine ja. Kinder. Ja. Meine Kinder schauen doch auch meine Videos. Ja, okay, ich muss ja eigentlich dazu sagen, eigentlich ist das hier ein neuer Kanal. Ähm, Yay. Vor, vorher hatte ich den Kanal Mr. Chaos 96 der mir aber überhaupt nicht gefallen. Also, bei dem halt ziemlich schief lief mit Abo. Alter, klau mir nicht mein Holz! Holz war nicht Warum gehst du jetzt Holz noch dran. eine Etage runter? Damit es gerade ist. Weißt du wie viel? Ach du bist so ein Idiot! Und du hilfst mir immer noch. Das heißt, dass du auch ein Idiot bist. Nein, weil ich muss ja irgendwie deine Dummheit ausgleichen. Boah, jetzt wird's schon dumm. Indem du mir mithilfst. Ja. Oh, ich dachte gerade, ich hätte den Guide getötet, aber da war ein Hase hinter ihm. Das hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert Ja, weil halt den gleich kann man nicht überfahren Doch, kann man Ja, mit einer Voodoo-Puppe Nicht nur Ja, und mit Lava mhm. Frau dich. du darfst nicht rein Alter, warum hast du so ein Mini-Haus und dann auch so ein hässliches? Für die erste Nacht reicht das Ich gehe gar nicht in der ersten Nacht ins Haus rein Geil, ich hab Pumpkin-Plattform Ähm... Gib mir mal Giel. Ich hab kein Giel. Wie, du hast doch auch Slimes gekillt Ja, aber ich hab hier kein Giel. Doch, Was? das ist unten rechts Nope Okay, dann ist das einfach scheiße Dann muss das einfach scheiße Alter, das ist voll geil der Hintergrund, so fliegende Inseln. Läuft, ne, tatsächlich. Ich hab keinen Deal, weil ich nämlich schon Fackeln habe. Ja, dann gib mir die Fackeln. Nein, also ich ein paar. Ja Fackeln. Achso, ja, warte. Wie kann ich dir nochmal 1 geben? Ich geb dir 10. <lacht> Lol, LOL geil. Was? Warte Na witzig Ja Schau mal ich hab schon Amboss Ja tschüss Ich hab nämlich vorhin schon Eisen gefunden Tschüss Tschüss? Wohin gehst du? Ich geh jetzt Ich gehe hey, rechts kannst Du kannst jetzt mal in ein blaues Team gehen Oh ja könnte ich Das ist Schwert! Warte mal. Ich muss jetzt mal direkt... Warum denn? Ich finde das Schwert ganz gut. Cool. Äh, machen wir ein pumpkin -Haus. Nein. Warum nicht? Können wir später mal machen, aber nicht jetzt. Ja, jetzt müssen wir schon im Zeitraum von Halloween machen, ne? Wir müssen nur die Pumpkins sammeln, das weißt du. Ja. Es gibt hier Pumpkin Doors, Pumpkin Chairs, Pumpkin alles. Oha. Ich hab schon 36 Pumpkins. Ich hab hier auf der Seite. Oh, Schneebium. Oh Mann, das wollte ich finden. Kleiner Ego. Na, das habe ich schon aber dir gönn ich's nicht. Ha, <lacht> ah, Blizzard! Nein, Spaß. <lacht> Aber er ist geil gewesen, so direkt instant mal. LOL! Wie Was die Zombies du? aussehen. Alter, der Zombie, what the fuck? Ich hab... Oh mein Gott, wie du aussiehst! auf die Zwick ah, ich sterbe! Ich ah, der, hat sich, der hat und sich als Fee verkleidet, äh, glaube ich. Hier, yeah, ich bin ich bin rettet. Scheiße, scheiße, scheiße, scheiße. Der, der Wichser hat sich als Fee verkleidet! Oh, Alter. Die sind heftig. Ja, ja ich kämpfe ja nur mit zwei Eskimo-Zombies äh, und noch so einem äh, als Fee verkleideten Zombie. Und ich bin tot. Die oh, du schlecht? Ja, von fünf Slimes. Mit Slimes ist noch was anderes. Ja, aber ich habe mich auch nicht drauf konzentriert. Ich wollte weiter. Ich gehe jetzt in Schneeboom runter. Oh, nein, da gehe ich schon. Okay. Arsch. Hier was? sieht man, wie Fabian einfach ein Wichser ist und ein scheiß Egomane. Ja, klar! Und mir würdest du es nicht gönnen. Ja, die, ja, ja. Habe ich gesagt, dass ich keine Gomane sein darf. Was los, Walla? ja. Ich habe eine Pumpkin Door gemacht. Das wird unser Pumpkin Haus, Halloween-Haus, das du da gebaut hast. Unser richtiges Haus wird irgendwo in der Luft reinkommen, weil wow, das ist cool. Ich habe zumindest schon meine Truhe. Mit ein paar Shurikens und so, also nichts aus Alter, scheiße. Alter, diese Augen, die sind so OP. Ja, ja, echt schön. Muss, wenn du noch am Anfang bist. Lol das eine dämonische Auge ist als Superhero verkleidet. Hier sind auch komische dämonische Augen, die blind glaube ich sind. Die haben schwarze Augen. Chest Room! Ich würde erstmal gerne da irgendwo was finden, wo ich überhaupt runter kann. Snowball Cannon. 14 Bomben. Ja, ganz okay. So eine kaputte. <lacht> oh, schade. Chest war kaputt. Ähm. Ja. Ropes ohne Ende. Mein Gott, wir brauchten so viele verdammte Ropes. Alter, jetzt am Anfang brauchst du schon. Da helfen dir die Jubel. Wirklich. Ja. Also mir haben sie gerade geholfen, wenn ich es richtig gekriegt hätte und nicht da so Arschlöcher gekommen wären, die mich einfach mal gekillt hätten. Ach so, ich dachte, das wäre alles unter Wasser. Keine Fackel mehr, kann es sein? Ja. Goddang it. So. Och komm, ne Musche Augen, lass mich doch einfach in Ruhe. Was Boah, jetzt bin ich gleich wieder tot, weil. Jetzt verfolgt mich noch ein Raisin. Eisen? Vier Stück. Aber. <lacht> oh, jetzt will ich's. Raven waren noch mal die Raben oder was? Ne, das sind so riesige Flugmonster in Schwarz. Okay. Raben, Fabian. <lacht> Geil ist, dass jetzt auch Fackeln zumindest ein bisschen im Wasser stehen können, also in diesem Einbruch. Warum? Verfolgt mich jetzt wieder, du scheiß Rabe! Weil Raben auch nicht stehen. Nee. Ich bin die Tasche. Fliegt mir die ganze Zeit hinterher, dann Was Ist das das ist Eisen oder? Ja, das ist Eisen. Eisenschwert, ich komme. Alter, du bist schon in der Höhle. Ja, in der Eishöhle noch. Was ich bis jetzt noch überlebt habe, ist ein Wunder. Ja, aber die gibt es ja keine Flugfeatures. Na, ja, doch, vorhin waren dämonische Augen drin. Ja, aber unten spawnen die ja nicht mehr. Ah, in leaf went Trenaten Oh nein, was ist das denn? Undead Viking Ach nein Viking Ja, Viking Viking nee, ich hab's was? auf Deutsch, also Viking Lol, ach warum halt? Lol, der wurde nicht übersetzt Fällt mir jetzt auf Ja, weil sonst würde er trotzdem nicht Viking heißen Sondern er viking ja. Ja, das ist mir auch voll Spass Oh nein, da ist ein Gegner Okay, ich bin diesem Wikinger ausgewichen Ja, ich hab ihn getötet mit Granaten KÖLLER DRAFT Grenades! Ich sehe schon das erste Erz. Aber ja, ich kann es ja nicht holen Würde ich gerne Am Anfang ist es nämlich noch echt nützlich Am Anfang bringt nur für scheiß Fettkämpfer Ich finde die cool Magier. Magie ist nicht scheiße. In Terraria. Überall ist Magie besser. Oder er gleich ah, auf. Da passt schon. Ja, kannst du gleich einen Tag machen, wenn du 10 Stück findest. Oder 15, glaube ich. Zwei habe ich gefunden. Ja, okay, das reicht nicht. Nee. Komm her, ich kill dich mit einer Granate. Leute, die hatte eine zu große Reichweite. Hat er sich selbst umgenietet, aber. Egal, ja, ich renn wieder dahin. Ich hab ja ein paar geile Sachen gefunden. Ja. Ah, davor muss ich ja ja nichts wissen, ja. Ne? Und was hast du gefunden? Nichts. Nichts? ist mein Ernst! Warum glaube ich dir jetzt nicht mehr? Doch, okay, ich hab was gefunden, was geil ist. Was? The Lead Wand. One. Hammer. Ja, dann kann ich aus Bäumen Blätter machen? Hier. Warum sind da so viele scheiß Wave Ich will das Immunitärz abbauen. Will Doppelsprünge machen. Naja, die guten alten dreifach, vierfach, 5 er sprünge Ne, drei Füße. Sicher? Damit ja, er halt mit dem ersten Sprung sind. Vier. Alter, wie oft du stirbst. Ja, durch du bist ja in der Höhle, bei dir gibt ja keine Flugviecher. Also halt die Fresse, du Muschi. Geht. Oh mein Gott, der springt da nicht hoch. Muss ich. Boah. So, so machen? Ich mach wieder als erstes Mana, ne? Ja, ja, du, du wieder Leben. Bei mir regnet's. Keine Ahnung, ob's bei mir regnet. Bei mir wird es wahrscheinlich mhm. hageln. Stell dir mal vor, so ein, richtiger Hagel, äh, so ein richtiges Hagelumwetter. Und äh, jetzt kommst du dann so aus der H Höhle raus und wirst erstmal umgebracht vom Hagel. Ja, weil so ein Hagelkörner nicht anhört. Alter, wenn dir so ein bisschen Hagelkorn hier auf den Kopf fällt, dann bist du schnell hier. Ja, naja, da muss man halt mal ein bisschen aufpassen. Nein! Scheiße, sind Eisflächen! Oh nein, jetzt sterbe ich auch. Ja, du darfst da nicht drauf rumspringen, ne? Ich weiß, aber ich muss irgendwie hier raus! Oh nein. Alter, ich krieg von diesen scheiß Flying Flyingfish sogar schon 10 Schaden. Bogenschießtrank, meiner. Ich sehe nichts. Oh, fuck, bin ich grad tief gefallen. Oh nein. Scheiße. Nur am Sterben der Familie. Ja, ich bin echt am Sterben, weil ich sehe überhaupt nichts mehr. Yeah, ja, ich, ich hab's wieder Äh... Ich ertrink hier, weil ich nicht sehe, wo ich bin. Das ist ähm, relativ schlecht. Kann ich da irgendwo eine Fackel setzen? Komm schon. Ja! Endlich eine Fackel! <lacht> oh, eine Chest! Oh! So. Scheiße. Ja, ich hab's rausgeschafft. Und falls schon. Okay, okay, erstmal einbauen. So, und dann mal gucken. Kann ich Fackeln wieder machen? So, ich habe einen Speer gefunden, Fabian. Ein Speer? Ja, aber der ist schlecht, der ist weak. Das heißt, glaube ich, dass er schwach ist. Nee, glaube ich nicht. Ja, dann nützt äh, Warum bist du dunkel, du Höhle? <lacht> Weiß ich nicht. Ich will, wollte das nicht. Ach. Yeah! Alter, Uber-Item. Ach fuck, jetzt bin ich mit einem untoten Wikinger ins Wasser geflogen. Und da war <lacht> noch <auch> ein Piranha, Hammer <lacht> nice. Gut, die Öle merke ich, merk ich mir mal vor. Die Öle merke ich mir mal vor. Du jetzt zu drum? Der zack! setz so... Ja, äh, da. Alter, der bugt ja. da in der Erde rum. <lacht> oh mein Gott. Du God. hast Oh, was für eine schöne Tür. Oh mein Gott sieht die das Scheiße ist. aus. Ach, ich hätte noch Leuchtstäbe gehabt. Okay, gut zu wissen. Oh, ich sollte ja auch alles abbauen, aber glaube ich. Mhm. Jetzt wieder. Null. Oh warum scrollt jetzt alles gerade so langsam? Ah, Los. Flying Fish. Ach ja, genau, weil wenn es regnet, kommen ja die ganzen Fische aus dem Meer raus. Das hast doch gesagt. Das finde ich total behindert irgendwie. Das ist doch cool. Ja, ja Eisenschwert stark. Ja klar, der macht sich da schon Eisenschwert. Ja, ich hatte ein geschwächtes Holzschwert. Das ist Chopper. Nein, ich hatte ein Holzbrett, weil das besser war als das... Ist eigentlich ...ein, eigentlich, Chopper-Spät. Chop, Chop. Ach, die Kürbisse sind so ein bisschen aus. Eigentlich will ich auch mitnehmen. Den habe ich vorhin übersehen, Klasse, scheiße ist das. Wenn du scheiße bist, ich oh, hab okay. damit nichts zu tun. Wie geil das hier ist mit dem Schnee, es hier schneit. Das sieht übelst geil aus. Ich freue mich schon voll auf Winter irgendwie. Aber nur nur die erste Woche oder die ersten zwei Wochen danach geht's mir schon wieder auf den Sack. Ja, weil du dumm bist. die ganze Zeit im scheiß Sommer, die ist lieber warm als kalt, ey. Ja. Ich nur so blöd sein, echt mal.